Diese Übung wird dreimal für eine Minute mit einer kurzen Pause durchgeführt. Mit dem Rubberband kann man hervorragend die abspreizende Muskulatur im Beckenbereich trainieren. Diese ist notwendig, um im Einbeinstand des Laufens, wo sich ja die Einbeinstände vom linken zum rechten Bein stets abwechselnd... Das ist zu kompliziert. Darf ich neu anfangen?